Hi und willkommen. Mein Name ist ein P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal das Rätsel hier unten gelöst, wo wir dieses blöde Ding ja auf dem Boden fallen lassen müssen. Und ja, da geht es dann irgendwo weiter. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch mal hin. So, warum sind hier keine Sturmtruppler? Hier sind doch immer welche am Rumlaufen gewesen. Jetzt nicht mehr anscheinend. Alles klar. Ja, okay, ich habe jetzt hier auch was kaputt gemacht, also halt. da habe ich ja. Hab ich habe ich da aktiviert. So. Weil es wollte schon sagen, weil es hier hier war irgendwie nichts. Auf den ersten Blick. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho Artefakts gefunden. Mein Freund, siehe her. Das ist Miktol am Gewölbe auf Gugano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Also es ich. ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sefo Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden falls noch eines existiert ein astrium was, was sind diese dinge eigentlich also er hat gemacht ich wollte schon sagen aber ein Schlüssel. stimmt ich wollte schon sagen wieso ja, tauchen nicht auf Jetzt wenn ich irgendwie ruinen untersuche müssen. aber die 1 hat, hat gemacht okay so gut ich habe es gemerkt alles klar so was haben wir hier jetzt ganz oben, ne? Ich hätte gedacht, wir wären nach unten gegangen, weil ganz unten war irgendwie also, aber okay. Rauf und gib mir Zeug. Alles ist miteinander. Ich nehme an, alles ist miteinander verbunden, ne? So. Gibt's auch irgendwas anderes außer Ponchos? Ich will darauf keine Antwort, aber wenn da, wenn das der Fall ist, dann ist das ein bisschen enttäuschend. Ja jetzt mal mit so einer anständigen jede kutte okay, hier ist ein speicherpunkt das ist doch schon mal gut so, boom. und weiter geht's so. hm, ja er macht jetzt immer im sprung den magneten So, oh Gott. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? <lacht> oh, ich bin so böse. Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Äh, ach da. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung. sie draußen. Er wird niemals kommen sehen. Das gibt's nicht. Boah. Wieso ich das nicht hin? Oh, kriege ich hier wieder was. Eine Steuereinheit. Wie ist das andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Und Einfach nur eine Werkbank klar? finden und schon kann ich wieder was Neues machen. Also, mit mir komisch, kann ich nicht alles an einer Werkbank machen. In der irgendwie Werkzeuge drin, die in anderen nicht drin sind. Der holt immer gleiche Teil nämlich raus. der Imperiale sucht kontrollieren. Okay, äh. ja, die Steuerung ist jetzt gerade irgendwie war er nicht irgendwie weg. Gerade ich habe irgendwie nicht mehr im Kopf, wie alles geht. Hier funktioniert der Funk. Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. So. Na, das ist schon mal eindeutig. So, alles klar, aber ich erkunde das mal hier ein bisschen. Ach, wir sind hier. Mal, ich nehme an, wir können jetzt eine ganze Ecke Mann, hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Ach, wir sind schon in viele davon reingelaufen. Hast du das? jetzt einmal nicht so paranoid. Schon alles okay, ja. Dem einen nicht, weiter oh, gehen wir hin. Hier okay, so weit nach unten wollte ich eigentlich nicht. Bei mir ist irgendwie ach, jetzt kommen wir da unten hin. Zu da will ich eigentlich nicht hin. Hi. Oh Gott. Also, ich habe eigentlich kein Business hier. Also, tschüss. <lacht> ja okay da ist jetzt was da. ja ich will ich will erst ich werde ehrlich gesagt erstmal diesen planeten hier verlassen wenn ich ganz ehrlich bin weil wir haben jetzt griff wir haben schuh wir haben alles möglich ich würde mal gern wieder zum anderen planeten gehen und zwar den ersten planeten auf dem wir waren ich habe den namen vergessen war mir irgendwie so was da würde ich dann doch mal gerne ein bisschen erkundungen machen ich habe erstmal die Schnauze voll von diesem Planeten. Wir sind schon ein bisschen zu lange hier, finde ich. Ich bin jetzt gerade bei 50 Prozent exakt und ja, weil also sie nicht die Hälfte davon haben wir schon irgendwie nur auf diesem Planeten verbracht. Ich will mal irgendwie ein Tapetenwechsel haben. So hier war da irgendwie was, ne? wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so eine Wand oder so. Naja. Oh Und da war da, glaube ich, irgendwo noch so eine Tür da unten, ne? Habe ich den gerade wieder angemacht? Ich habe den damit angemacht, was? Ja. <lacht> Dreck. Hier, ich muss nicht als zwei drücken, um mich da festzuhalten. ja schon mal gut. Ich hoffe wirklich, das Ding tut da nicht Instant Killen oder so. Ist wahrscheinlich genau der Fall. Ne? Pass auf. Oh, mich ja durch, danke. hast. Ah, Gott. Ich habe doch angegriffen, Mann. Oh. Immer diese Kleinigkeiten. So, Ich denke, der So, ich weiß, der Typ ist ja noch umlaufen muss auf die andere seite von dem ding da ist irgendwas zum hacken nee, nee. aber ah, da auf der anderen seite ah, okay da komme ich rüber alles klar Ja war klar. Und ich war so weit entfernt von so einem Ich wollte mich gerade heilen, aber dann hat er mich abgeknallt. Oh. Und ich dachte, ich hätte irgendwie das Spiel so langsam mal raus. Nee, aber nee. Irgendwie nicht, glaube ich nicht. So, jetzt muss ich wieder einen halben Weg hier hinlaufen. Das ist schon mal sehr gut, den Aufzug wieder fahren und so. Oh ja, kein Speicherpunkt in der Nähe sein ne? ich wollte den auch gerade verlangsamen, aber es ging irgendwie nicht. Er mich gerade gehauen, habe so. ich ein bisschen schwer. Sind die Ladezeiten jetzt ganz ehrlich? Also, er dauert mir ein bisschen lange. Immer das ist echt irgendwie so eine halbe Minute, die ich immer hier warten muss, wenn ich sterbe. Und dann stirbt einfach nicht mehr. Ne? was nehmen im Eingebiet waren gar keine Stunden und sonst auch immer welche sind. Jetzt auf der direkt hinter mir auch. So ähm. mache ich jetzt da lang, ne? ja. Äh natürlich habe ich den typen erstmal kaputt kann ich nicht knüpfen nee. so, knöpfen wir uns jetzt noch mal vor ich kann nicht mehr kämpfen so äh, nein nein da wollte ich noch nicht durch so, du Krieg kriege ich meine Macht zurück. Du, Pissa. Brust hat. Ich habe keinen Bock auf sowas. So, hier. Bitte dran festhalten. Danke. Ein imperialer Offizier, die einen Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. So, da komme ich wieder zurück zu Dings, ne? Na, gehen wir da durch. Ich will jetzt erstmal weg hier. Wir sind auf mir hier als Erkunden, wenn es geht. Vielleicht hier und an Hier und da, vielleicht hat eine, weiß ich nicht. Lebens ab und so bekommen. Oder Macht ab. ach, ich bin hier. Aha. Ah, ich dachte, wer der Weg hier zum Moment ist, aber ah, kann ich ja nicht schnell reisen machen oder so eine beschissene ich habe da so eine beschissene Orientierung, mann. Aber ah, komme ich jetzt wieder zurück muss ich jetzt den ganzen Weg noch mal rumlaufen. Nee, ne, da ist ein Aufzug, dann komme ich ja, muss ich, muss ich wieder einen Umweg nehmen, was soll's. Geht da halt nicht anders? Also jetzt, weiß ich nicht, teleportieren und so. Zurück zur Mens gehen, ja, kann ich verstehen, dass hat die hat nicht machen. Die wollen ja, man hat sich dort erkämpft oder so, nehme ich an. Aber so mindestens, dass man sich irgendwie zwischen einigen Meditationskreisen hier so hin teleportieren könnte. Wäre auch nicht schlecht gewesen, finde ich jetzt. So, Wir kommen jetzt zurück zum ist Das ist jetzt wieder die Frage. Jetzt ne? hilft auch nicht besonders, hat die Karte so schlecht ist. Also für mich kommt so eine Art Karte nicht klar. Aber ja, was du machen? Ähm, was für ein? Was bist du für einer? Alter, warum? Wie siehst du das Ding an? Hallo? Was äh, war das denn jetzt schon wieder? Boah! Wieder erwachen? Was? Ah, ist das storymäßig irgendwas? Ja, hallo. Was gerade passiert, das musste passieren, oder? ich mir gerade an okay da muss das passieren ich wollte schon sagen mein gott BD. wo sind wir ich glaube bd ist nicht bei mir oder BD 1 ich habe so für mein abenteuer auf der wird noch weitergehen Nee. herausfinden, ah. Wo immer hier ist. Ich komme einfach nicht weg von diesem Planeten. Ist das ein Stromkabel? Ah, wo ist hier so ein Ding? immer mich eingesperrt hat, hat mein lichtschwert schwer. zurück. Warte. So, ich übersehe schon wieder was vollkommen offensichtlich Ne? Was auf? Ne? uh, -huh. ist ja auch noch was warum ich mich jetzt hier nur mit der macht durchkämpfen das wird, wird nervig verbraucht wahrscheinlich tief unter der erde Oh, gerade kann ich auch nicht aufrufen ohne bd ähm, ja hallo da ihr seid schon tot oder okay Die nee, aber nicht. Mein Lichtschwert ist weg. Also hat Gefühl, ich muss hier rennen. Irgendwann. Spaß hier, meine meine Lieblingsaktivität im Spiel. Es hat jetzt Strom. Ich brauche noch so ein Ding, danke. Ist das? am vibrieren also ah. Nö. okay hier ist noch so ein teil Aber nicht. <lacht> na auch nicht. Äh, ich komme gar nicht so weit. Dann gehen wir da rein. So. Tür ist auch. Wann da nicht Monster drinne? Also war. Mal sehen, ob ich den Weg hier rausfinde. Ja, wird schon gehen schön locker bleiben knorke schön geschmeidig bleiben ich glaube ich werde beobachtet wie geht's nach ich dachte er ist da mal der kamera oder irgendwie so aber nö ist nur das wie ich ich werde sowas von von irgendwas hier verfolgt gleich. Pass auf. Das ist nicht gut. Nee, Dann runtergefallen? Danach das würden die sich irgendwie an so eine Stange so runter angeln. Ja. Ah, komme ich von hier aus zurück. Ja, ne. Boh, wo wo bist du? Ich mach da mal raus. Ah guck mal. eins bist du das? Da bist du. Bist du okay? Komm hin. Ich hol dich da raus. Du kannst dich nicht bewegen. Was macht denn das Ding ja? unten okay gott so, ich will aber noch sehen was da ist äh, nichts gut so viel dazu ja Warum sehe ich schon wieder was? Ja, damit kann ich bestimmt... kommen her. Mach mal 100 da Ding auf, oder? So. Ich habe das Gefühl, BD1 zu holen ist erstmal wichtiger. Hey, na? hey. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Der mal den Haltebolzen ab. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Mm. Okay. wollt's gerade mal machen also aus dem Weg erledigt ja so du komm mal ja oh ja ja nein daneben verstehe nicht warum der volle möhring irgendwie nach Rechts irgendwie schwingt. Ja, wie soll ich das vernünftig machen? Okay. So, langsam. So. Ist noch nicht mal was, komm schon. Hey. Oh. Ich, dachte, ich habe ja voll geheimnis gefunden, und dann ist ja gar nichts. Da wird meine Neugier mal auch noch bestraft. So man hier wissen, wir, ne? kein Problem für dich oder? So. Äh. Ach da, okay. Und nun. Hm. Wir gehen jetzt das nächstes lange. Da. Hm, hm, hm. Ja. Bede, ich bräuchte hier etwas Strom. Hm. Und oh, nun? Oh, warte. Ich nehme an, ich weiß was. Das ist, schon gut. Das ist schon gut ich bin jetzt zwei sekunden ja was da machen ne? ich glaube da war richtig was willst du mir hier für den hinweis geben ja du musst die kabel da reinstecken ja das... so da er hat gesehen wie schlecht ich irgendwie in den letzten Rätseln war hat nur gedacht so in wir mal direkt den auf hoffnungslosen irren das sieht nach arena aus hm, die klingen aber nicht so gut wie die den typen so, ich würde sagen wir machen ja noch mal weiter die gefahr auf dass das ein bisschen länger dauert aber weil ich will das bisschen irgendwie in ein stückchen machen wie bist du Wer bist du? Wer <lacht> ja, ich bin? Ich bin Sir so Turbo, Baby! Ich bin der Borst dieser Operation. Du musst Greasy 4 andanken. Der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich. Sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verschrecker aus der längst vergangenen Epoche. Eine Käse! Ja, gehen wir mal ich shirt zurück. das ist wieder. Das war dickes. geht mal weg kein nerv für so was oh, warte mal nein oh. so, das macht den kampf ein bisschen einfacher das oh. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Ach sei, er redet echt mit Oh nein. Gleich noch ah. Komm, face in, Boah, schon wieder. Gott. jetzt bin ich gleich tot. Oh nee. ist das schon wieder? So ein fetter Typ. Durchkommt der sofort auf mich los. Da no, war aber doch klar, dass ich so abschneide. Ja, ja, klar, dass ich bei so einer Horror-Show irgendwie so abschneide. War schon so viel ist Packs um die normalen Viecher zu erledigen. Auf dem Weg soll das ja auf Normal nicht so schwierig sein wie auf äh, Großmeister. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Allein, hat ich schon irgendwie mehr Schaden fresse, das macht schon einen Unterschied nämlich an. Und weiß nicht, das steht irgendwo da unter den Optionen, glaube ich. Also ja, das, nee, das glaube ich nicht eine Sekunde, das hat nicht, das genauso schwierig auf Normal ist, also. gucken wir mal so Wo guckt man hat nach da Paradefenster ein Gegner Schaden Gegner Aggression im Vergleich zu also hier die Ritter nehme ich jetzt mal an nee. ja, tut mir leid, aber das glaube ich nicht Cool, aber ich würde sagen, ich bin dem Part hier, habe ich mein Lichtschwert, nö. Und ja, würde ich sagen, dann versuchen wir noch mal in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte das doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.